Als Schülerin las ich das Buch Exodus von Leon Uris und es hat meine Welt verändert. Ich bin kurz nach dem Krieg geboren. Wir hörten nichts vom Zweiten Weltkrieg und zur Shoah in der Schule. Nach der Ausbildung und verschiedenen Arbeitsgebieten war ich unter anderem im Bereich für jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber zuständig. Ich musste mit einsehen, wie in Baden-Württemberg jüdische Friedhöfe geschändet wurden. Und das war keine 40 Jahre nach den deutschen Menschheitsverbrechen. Heute schickt mir meine Tochter zu jedem Prozesstag Zeitungsartikel und Radiobeiträge, damit ich die Worte der Überlebenden und der Hinterbliebenen des Anschlags von Halle mitbekomme. Sie nimmt es gegen Öffentlichkeit und ich verstehe das nicht. Wieso will diese Öffentlichkeit die Worte der Überlebenden nicht hören? In meiner letzten Dienststelle hatte ich fast jeden Morgen am Kaffeetisch Rassismus und anzügliche Sprüche zu hören. Meist war ich die Einzige, die was dagegen gesagt hat. Ich habe meiner Tochter immer gesagt, du musst in Friedenszeiten üben zu widersprechen, damit du es dann auch kannst, wenn es darauf ankommt. Deshalb sage ich was, wenn nur Schwarze im Zug kontrolliert werden. Ich bin nicht politisch engagiert. Aber nur weil ich nicht so politisch bin, heißt das doch nicht, dass ich die Augen zumache und die Hände in den Schoß lege wenn vor meiner Nase Ungerechtigkeit passiert. Ich habe bis zum 68. Lebensjahr gearbeitet und kann auf ein 50-jähriges Dienstjubiläum zurückblicken. Aus meiner Lebenserfahrung kann ich sagen, ich bin nicht besonders mutig. Nicht so mutig wie Abdul Aziz in Neuseeland, der sich dem Nazi entgegenstellte und damit unzählige Leben rettete, oder wie der Herr Tekin aus Halle. Aber es kostet mich nichts, wenn ich am Kaffeetisch widerspreche oder mich im Zug den Kontrollären entgegenstelle. Unsere Eltern haben in diesem Land schon einmal zugelassen, dass Familien, Nachbarschaften und Freundeskreise zerrissen wurden. Dass Unrecht zu Recht wurde. Das mussten nicht mal Gesetze geändert werden, nur die Kultur und Rechtsprechung und danach wurde kein Jurist verurteilt. Heute steht ein Nazi vor Gericht und das ist gut so. Aber mit den Nazis, neben dem Nazi, sitzen wir alle auf der Anklagebank. Jeder von uns, der nicht den Mund aufmacht. Gerade sterben Menschen in Moria und Nordafrika, deren Aufnahme uns kein Rädelwurst kosten würde. Ich habe seit 2015 keine Scheibe Käse weniger gehabt, aber seitdem sind hunderte Menschen im Meer ertrunken. Niemand hat etwas dafür geleistet, in Deutschland geboren worden zu sein. Aber es ist auch kein Zufall, dass in Deutschland wieder versucht wird, Juden zu ermorden und wir deutsche Menschen lieber verrecken lassen, als Schutzsuchende aufzunehmen. Die Nazis und ihr Denken waren nie weg. Deshalb ist es umso wichtiger, Haltung zu zeigen in den Betrieben, in den Schulen und in Gemeinderäten. Und dann auch zu handeln und beispielsweise die Reisekosten für Nebenkläger, notwendige Schutzmaßnahmen für alle jüdischen Einrichtungen zu zahlen und wenn deutsche Nazis geschäfte angreifen, den würden auch finanziell zu helfen. Das wäre doch das Mindeste in einem so reichen Land. Sehr geehrte Damen und Herren, die Sie es nicht verdient haben, heute in Magdeburg sein zu müssen. Die Sie es nicht verdient haben, dass Ihnen Ihre Kinder Ihr Sicherheitsgefühl oder Ihr Leben davor entrissen wurde. Mein Beileid. Mein Schmerz heilt Ihre nicht. Aber ich will, dass Sie wissen, dass Sie nicht alleine sind. Ich will, dass Sie wissen, dass ich auch weiter trainiere, damit, wenn es drauf ankommt, den Mund aufmache. Jeder von uns kann den Mund aufmachen, wenn einer hetzt oder andere verletzt. Ich war im Staatsdienst und ich weiß, dass jedes Bundesland und jede Stadt mehr tun kann, als bisher in Hanau oder Halle getan wurde. Wir haben es alle gemeinsam in der Hand, jeden Tag auf Neue. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und und uns allen, dass die Menschen in diesem Land ein bisschen mehr werden, wie Herr Tekin, Herr Przeworski oder wie Herr Aziz werden.